Welcome people, my name is safety first and of course you're already knew because I am very famous for giving proper life hacks against dangerous situations. Uh, a fan favorite format on this channel was the shitty tutorial. And the owner of this channel wants to give them back to you. He wants to go back to the roots a little bit next to doing, to doing pranks, also doing stupid stuff again. So, maybe you don't know shitty tutorial. Let me just show you what it is. Können wir spielen? Heute erkläre ich euch mal die Parcours-Rolle. Dabei ist wichtig, dass ihr schön seitlich über die Schulter so abrollt. Ja? Und ihr müsst besonders darauf aufpassen, dass ihr auch genug Platz zum Abrollen habt. Also direkt, wenn ihr einen krassen Sprung macht und landet, schön abholen. Zack. Letzte Parkourrolle. Ich zeige euch das mal, wie das aussieht. Fett Parcours! Einen wunderschönen guten Tag hier bei Shitty Ass Tutorials. Mein Name ist Safety First und heute bringe ich euch bei, wie ihr euch am effizientesten vor Lärm schützt. Zum einen hätten wir hier zum Beispiel Styropor, wenn ihr einen Raum verkleiden wollt. Das ist aber eher sinnvoll bei Wärmedämmung. Für Schalldämmung solltet ihr zu solch einer Eierpappe greifen. Ich zeige euch das mal kurz an einem Beispiel, wie effizient sie vor Lärm schützt. Seht ihr, ich habe fast gar nichts gehört. Es blinkt schon mal, die Batterie. Ich bin ein wie man am besten den Schmerz vorläuft. Also walk it off. dazu macht man erstmal einen kleinen Stunt. Ah! <lacht> Seht ihr, ihr müsst so laufen, dann hört der Schmerz von ganz alleine auf. Immer schön im Kreislaufen, bis der Schmerz weg ist. <lacht> So, heute hier, Warrun Tutorial. Das einzige was man braucht ist eigentlich eine vergleichsweise recht hohe Mauer, wenn man eine schöne Herausforderungen hat. Puh. Man braucht natürlich auch ein bisschen Anlauf. Und am besten rennt man so schnell wie man kann, wenn man noch schön viel Schwung hat. Ich weiß nicht, was nicht funktioniert hat. Wie ihr euch bei Stunts ordentlich schützen könnt. Und das geht mit einem ganz gewöhnlichen Alltagsgegenstand. Was bei unseren Postpaketen hilft, hilft auch bei Stunts. Die Rede ist von Luftpolsterfolie. Wie ihr seht, eingewickelt in Luftpolsterfolie kann euch nichts passieren. Ihr seid ziemlich unbesiegbar. Letztes Jahr hatten wir bis April Winter. Dieses Jahr mussten wir ewig warten, aber endlich ist es soweit. Ich kann endlich Snowboard fahren. Zeit für ein Tutorial. Let's go! Mann! Das ist aber auch schwer! Ich spring jetzt mal hier da rein, machen Kickstarter, fetten grind. Da unten ist so eine Welle. Dann mach ich einen fetten Grab. Kickstarter. <lacht> das hat echt weh. Alter, hättest du es vorher nicht noch so cool erzählt, so Alter? Hätte ich dir das jetzt echt fast abgekauft. Habt ihr auch einen Job, bei dem ihr den ganzen Tag auf dem Arsch sitzt? Sitzt vielleicht den ganzen Tag auch in der Schule. Ihr braucht mal etwas Abwechslung. Euer Körper braucht etwas Erholung. Wir müssen mal in die Natur. Wir müssen von Zeit zu Zeit holen. Alright people, let's do this. For this first <laughs> stunt I'm gonna use my safety bike. It's equipped with the modern technology on earth. I'm going to jump right from here over this. It's going to look like, like this here as shown, you know. Right over these bushes. Alright, let's do this. It looks like it won't work without any ramp. So I'm going to take my neck bread over here. Und just fix it with my holy panzer tape. And here we go! Wenn es ums Trinken geht, habt ihr sicher schon gehört, dass man mindestens 2 Liter am Tag trinken sollte, am besten Wasser. Also wenn ihr dann etwas trinkt, achtet besonders darauf, dass ihr möglichst viel auf einmal trinkt. Ich <lacht> hab oh, das Spiel <geht> auf einmal. seht <lacht> ihr, seh, ja, Leute? So werdet ihr sehr gesund leben. <lacht> Yes, people, that's it. The April Fools is. There is no April Fools. There will be pranks as always, of course. But next to them, there will also be old school stupid stuff and some stunts and some shorter videos as well because I really like those. Anyway, next video on Wednesday. Thanks for supporting and bye. And. Just. <laughs> So dumm. Wis mein. Oh, oh, yeah. <lacht> nein, nein, nein, das gibt's doch nicht. <lacht> oh Gott, das ist ein Schmutz.